Das Rheintal ist die große Schlagader des westdeutschen Verkehrs. Romantisch seine Burgen und Rebhänge, unermüdlich die Schlepper auf dem Strom. Sie bringen Kohle und Koks von der Ruhr. Ihr Ziel? Die badische Anilin- und Sodafabrik in Ludwigshafen am Rhein. Seit mehr als 85 Jahren der Ausgangspunkt weltweiter Erfindungen. Da sind künstliche Farbstoffe, Stickstoffdüngemittel, sonstige Erzeugnisse der Hochdrucksynthese und zahlreiche moderne Kunststoffe. Sie alle sind der Welt von Ludwigshafen geschenkt worden. Über sechs Kilometer zieht sich das Werk am Strom entlang. 1500 Fabrikgebäude, eine Stadt der Chemie. Kraftwerke versorgen die BASF Tag und Nacht mit Dampf und Strom. Lichtwechsel auf einem der Werkbahnhöfe. 26.000 Menschen gehören zur Belegschaft der BASF. Der Güterumschlag im Werk läuft über ein Schienennetz von 200 Kilometern Länge. Rund eine Million Tonnen Rohstoffe müssen jährlich in das Werk hineingebracht werden und eine Million Tonnen gehen als Erzeugnisse wieder hinaus. Dieser Zug bringt Kalk in die Kabitfabrik. Kabit ist die Basis zahlreicher Kunststoffe. Es wird aus Kalk und Kohle gewonnen. 2200 Grad, das ist die Temperatur im elektrischen Ofen. Die Kabitfabrik allein verbraucht in einer einzigen Stunde so viel Strom wie ein Haushalt in 100 Jahren. Alle Viertelstunden öffnet die Elektrode den Abstichkanal. Sekunden ist die Stocherstange weißglühend geworden. Das flüssige Kabit ergießt sich in die Kühltrommeln und wandert von dort zur Vergasung. Sie sich noch an ihre erste Fahrradlampe? Ein paar Tropfen Wasser zum Kabit und wir haben Acetylengas. Hier geschieht dasselbe im Großen, aber die Chemiker haben noch andere Pläne. Aus Acetylen und Wasserstoff gewinnen sie Ethylen. Es wird durch Tiefkühlung gereinigt. Dazu sind Temperaturen von 100 Grad unter Null erforderlich. Eine neue Synthese. Benzol und Ethylen bilden die chemische Basis für Styrol. Damit sind wir dem Kunststoff schon bedeutend näher gekommen. Allerdings, Benzoltanks wollen mit Vorsicht behandelt sein. Deshalb werden sie gekühlt. wir nun einen Blick in das Laboratorium. Unter den geschickten Händen des Chemikers vereinigen sich hier viele Styrolmoleküle zu Polystyrol, einem der vielseitigsten Kunststoffe. Was wir eben im Reagenzglas verfolgen konnten, wird nun im Großen ausgeführt. Hier ist der Kunststoff noch flüssig. Er wird dann zu Fäden ausgezogen und zu glasklaren Körnern zerkleinert. Polystyro lässt sich ohne weiteres färben und auf einfache Weise zu den verschiedensten Gegenständen des täglichen Bedarfs verarbeiten. Sind längst keine Lückenbüßer mehr. Sie sind als moderne Werkstoffe unentbehrlich geworden. Die Indandrenstraße bringt uns in den Teil des Werkes, in dem die unübertroffen Licht-, Wasch- und Wetterechten Indandreen-Farbstoffe hergestellt werden. Jahrtausendelang war der Mensch auf die wenigen Farbstoffe angewiesen, welche die Natur ihm wohnt. Erst vor rund 100 Jahren begann die Reihe der Erfindungen, die uns immer neue, bessere Farben beschert. Unser ganzes Leben wurde farbenfroher und freundlicher. Das erste künstliche Krabbrot, der synthetische Indigo, die ersten Entandreen-Farbstoffe sind in Ludwigshafen entwickelt worden. Moderne Farbstoffe aber sind komplizierte chemische Gebilde. Drehfilter, Förderschnecken, Reaktionsgefäße und Schmelzkessel, das alles sind Apparaturen einer neuzeitlichen Farbenfabrik. Nun eine Probe für die Versuchsfärberei. Kein Farbstoff darf die Fabrik verlassen, bevor er nicht sorgfältig geprüft worden ist. Diese jungen Damen führen laufend Probefärbungen auf allen gebräuchlichen Fasern durch. Deutsche Farbstoffe sind ein begehrter Exportartikel, sie gehen in alle Welt. Da die Chemie nur einen geringen Bedarf an ausländischen Rohstoffen hat, bringt ihr Export der deutschen Wirtschaft laufend einen bedeutenden Devisenüberschuss. Stillstand ist Rückgang. Für keine Industrie gilt diese Erkenntnis mehr als für die Chemie. Erfindungen sind aber in den meisten Fällen nicht das Ergebnis eines glücklichen Einfalls, sondern die Frucht jahrelanger zäher Arbeit. Die modernen Laboratorien arbeiten mit komplizierten Apparaturen. Sie sind das Werk geschickter Glasbläser. Wissenschaftliche Forschung von heute ist der technische Fortschritt von morgen. In dem Versuch im Glaskolben und der Fabrikation liegen Jahre der Entwicklung. Diese Apparaturen sind erst ein Übergang vom Laboratorium zum technischen Verfahren. So sieht dann die Großproduktion aus. Denken Sie dabei noch an Ihre Fahrradlampe und doch geht es auch hier um Acetylen das in diesen Hochdruckanlagen weiterverarbeitet wird die ihrer heutigen Bedeutung entwickelt Musik Stickstoff kommt in der Luft in unerschöpflichen Mengen vor. Will man aber der Pflanze den Stickstoff als Dünger zuführen, dann muss man diesen Luftstickstoff in gebundener Form in den Boden bringen. Das ist leichter gesagt als getan. Trotzdem gelang dieser Griff in die Luft den Chemikern Haber und Bosch vor rund 40 Jahren. Achtung ihr Hund, hier wird Luft für die Wassergasgeneratoren angesaugt. Generator wird heiß geblasen, abwechselnd streichen Duft und Wasserdampf über glühenden Koks. So gewinnt man das Ausgangsgas für die Ammoniakerzeugung. das Gas auf die Reise. Durch gewaltige Rohrsysteme und viele Stufen der Reinigung bis zur Ammoniaksynthese. Ständig werden Proben entnommen und analysiert. In der Synthese muss das Gas zunächst verdichtet werden. Das geschieht in gewaltigen Kompressoren. Kompressoren bringen das Synthesegas auf einen Druck von 300 Atmosphären. Hier erfolgt die letzte Feinreinigung des Gases. Dann erst gelangt es zur Ammoniakfabrik. Druck und hohe Temperatur erfordern die Konstruktion besonderer Anlagen. Ein Hochdruckofen wird aufgestellt. Ammoniakfabrik. Sie ist das Herz der Stickstoffbetriebe. Teil des Ammoniaks wird direkt zu Düngemitteln verarbeitet, ein anderer Teil zunächst in Salpetersäure umgewandelt. Man gewinnt die Salpetersäure in riesigen Absorptionstürmen. Aus salpetersaurem Ammoniak und gemahlenem Kalkstein wird Kalkamonsalpeter hergestellt. Kalkamonsalpeter ist eines der gebräuchlichsten Düngemittel. Berge von Düngemitteln lagern in großen Silos, in diesem allein 60.000 Tonnen. Die in Ludwigshafen entwickelte Ammoniaksynthese wird heute in der ganzen Welt angewandt. Der Griff in die Luft wurde zur stärksten Waffe im Kampf gegen den Hunger einer unaufhaltsam wachsenden Menschheit. In den 40 Jahren sind in Ludwigshafen über 20 Millionen Tonnen Stickstoffdüngemittel gewonnen worden. Das bedeutet auf ein volles Jahr Brot für 700 Millionen, für ein Drittel der Menschheit. 哎呀啊<音> Eine der Siedlungen, die im Umkreis des Werkes entstanden sind. 85 Jahre Werkgeschichte, die BASF, wie sie war und wie sie wurde. Werk am Strom. Kunststoffe, Farben und Düngemittel sind nur Ausschnitte aus seiner Produktion. Die moderne Chemie ist in alle Wirtschaftszweige eingedrungen. Sie ist aus dem täglichen Leben nicht mehr fortzudenken. Chemie geht jeden etwas an.